Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Vorstandswahlen bei CDU und SPD. Zuerst werfen wir einen Blick ganz allgemein auf die Wahlen, dann schauen wir uns an, wie das Prozedere jeweils ablaufen soll und am Ende geht es um die Bewerber und Bewerberinnen in den beiden Parteien. Und den Anfang machen wir mit der CDU. Hier muss man erstmal sagen: Normalerweise wird der Vorstand der CDU immer auf zwei Jahre gewählt. Das heißt, turnusgemäß wäre erst 2023 Wahl gewesen. Allerdings gab es ja im September dieses Jahres die Bundestagswahl, bei der die Union nicht gerade gut abgeschnitten hat. Insgesamt war es das schlechteste Ergebnis in der gesamten Schichte beider Schwesterparteien. Und daher hat der Bundesvorstand der CDU beschlossen, dass der bisherige Parteichef Armin Laschet aus NRW ersetzt werden muss. Wahrscheinlich auch, da schon während des Wahlkampfs viele Markus Söder lieber als Spitzenkandidat gehabt hätten und Laschet durch diese Art Rücktritt den Weg für eine Erneuerung seiner Partei freimachen möchte. Wie diese Wahl genau ablaufen soll, ist nicht im Detail geklärt. Einen groben Rahmenplan, der viele Fragen beantwortet, gibt es aber doch. Der ganze Prozess soll mehrere Phasen haben, an deren Ende dann im Januar ein neuer Vorsitzender stehen soll. Die erste der drei Phasen startet heute, denn ab Samstag, den 6.11., beginnt die Nominierungsphase, in der sich die Kandidaten offiziell bewerben können. Ab dem 18. November betreiben diese sozusagen Wahlkampf und stellen bis Anfang Dezember sich und ihre Inhalte vor. In welchem Format, also ob es zum Beispiel Duelle gibt oder einzelne Vorstellungsrunden, unabhängig voneinander, das ist bisher unklar. Der nächste Schritt erfolgt dann ab dem 4. Dezember, ab dann darf die Basis, also die 400.000 CDU-Mitglieder, abstimmen, welchen der Kandidaten sie gerne als CDU-Vorsitzenden hätten. Das können die Mitglieder entweder online machen oder per Briefwahl. Das Ergebnis soll noch vor Weihnachten bekannt gegeben werden. Wenn es mehr als zwei Kandidaten gibt, könnte natürlich eine Stichwahl nötig werden. Dann gäbe es eine zweite Wahlrunde bis zum 14. Januar. Da das Ganze aber nur eine Mitgliederbefragung ist und kein Mitgliederentscheid, braucht es für die amtliche Wahl des Vorsitzenden noch eine Parteitagsentscheidung. Diese soll es am 21. und 22. Januar geben. An diesen beiden Tagen wird dann der 34. ordentliche Bundesparteitag mit 1001 Delegierten endgültig festlegen, wer Chef der Bundes-CDU werden wird. Aber damit dieses Prozedere einen Sinn hat, braucht es natürlich Kandidaten. Und davon gibt es zurzeit auch schon einige, die sich möglicherweise bewerben könnten. Genannt werden unter anderem Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn, Carsten Lindemann und Ralf Brinkhaus. Merz und Röttgen treten beide nicht zum ersten Mal an. Sie unterlagen Anfang des Jahres Armin Laschet. Merz scheiterte auch schon 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Inhaltlich gibt es weniger Gemeinsamkeiten. Norbert Röttgen gilt als Vertreter der Mitte in der CDU. Friedrich Merz hingegen ist eher im konservativen, wirtschaftsliberalen Teil anzutreffen. Und ist damit gar nicht so weit weg von Jens Spahn, der sich selbst als liberal-konservativ beschreibt und einst als Hoffnungsträger mit guten Chancen galt. Mittlerweile scheinen diese Chancen aber größtenteils verschwunden sein, auch durch seine Corona-Politik im Frühjahr 2021. Der vierte potenzielle Kandidat ist Carsten Linnemann. Er ist der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die eine Interessenvertretung innerhalb der CDU ist. Auch er ist wirtschaftlich liberal und hat damit eine ähnliche Ausrichtung wie Spahn und Merz. Nach der Wahlniederlage von Merz gegen Laschet im vergangenen Januar wurde Linnemann als Nachfolger von Merz gehandelt, um den wirtschaftsliberalen Teil der CDU zu vertreten. Es kommt vermutlich also nicht von ungefähr, dass gerade diese drei Politiker sich schon einmal am Anfang dieser Woche getroffen haben. Wobei das auch daran liegen könnte, dass diese Vorstandswahl nicht in einen offenen Machtkampf ausarten soll, da das der CDU insgesamt natürlich mehr Schaden als nutzen würde. Trotzdem fehlt noch ein fünfter möglicher Kandidat, und zwar Ralf Brinkhaus. Er ist zurzeit Fraktionschef der Unionsfraktion im Bundestag, wird aber auch als Kandidat für den Posten des Parteichefs gehandelt. Er ist innerhalb der Fraktion für seine ruhige und sachliche Art bekannt. Wie viel ihm das bei der Mitgliederbefragung hilft, ist aber offen. Bei einer Befragung des Deutschlandtrends der ARD erhielt Friedrich Merz die meisten Stimmen mit 36%. Danach kam Röttgen mit 25%, gefolgt von Spahn mit 14 und Lindemann mit 9. Letzter bei der Umfrage wurde Brinkhaus, er bekam lediglich 6% der Stimmen. Richtig repräsentativ ist diese Umfrage nicht, da alle CDU-Sympathisanten abstimmen konnten und nicht nur wirkliche Mitglieder. Ein gutes Stimmungsbild gibt die ARD-Befragung aber auf alle Fälle ab. Und damit kommen wir jetzt zur SPD. Hier sieht die Lage ganz anders aus. Anstatt eines Trümmerhaufens, der eine totale Neuausrichtung braucht, geht es den Sozialdemokraten gerade so gut wie lange nicht mehr. Die Wahl ist gewonnen, die Partei scheint geeint. Und insofern kann es sich der Bundesvorstand leisten, ohne großes Brimborium, einfach am Montag, dem 8.11. einen Vorschlag für die beiden Ämter der Vorsitzenden zu machen, ohne einen dreiphasigen Prozess bis ins nächste Jahr hinein. Dieser Vorschlag für das neue Spitznur wird dann, so der Plan, auf einem Bundesparteitag zwischen dem 10. und dem 12. Dezember gewählt. Die bisherigen Parteichefs waren Saskia Esken aus Baden-Württemberg und Norbert Walter-Borjans aus NRW. Zwei weitere Namen, die mit dem Führungsposten in Verbindung gebracht werden, sind Lars Klingball, bisheriger Generalsekretär der SPD, und Manuela Schwesig, SPD-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern und bald auch wieder Ministerpräsidentin in dem Bundesland. Insgesamt ist hier die Kandidaturlage aber noch offener als bei der CDU. Zum einen hat sich Schwesig nicht dazu geäußert, ob sie das Amt der Vorsitzenden überhaupt übernehmen möchte und zum anderen könnten noch weitere Namen ins Gespräch gebracht werden, bis der Bundesvorstand der SPD am Montag seine Empfehlung abgibt. Was man aber weiß ist, je nachdem wer Parteivorsitzender wird, könnten Fragen nach Ministerposten einfacher beantwortet werden. Denn in der vermutlich nächsten Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP werden sowohl Esken als auch Klingbeil als mögliche Minister gesehen. Das ginge aber nicht mehr, sollte einer der beiden den Parteivorsitz ergattern, denn in der SPD gilt es als inoffizielle Regel, dass der Parteivorsitz nicht mit einem Ministerposten vereinbar ist. Und damit kurz zu einem Fazit. Bei CDU und SPD könnten die Startvoraussetzungen vor diesen Wahlen nicht unterschiedlicher sein. Trotzdem sind diese Wahlen für die beiden Parteien sehr wichtig, da sie nicht nur den Kurs der Bundespartei mit festlegen, sondern auch für die Einheit innerhalb der Partei sorgen müssen. Letztlich sollten sich nämlich alle Strömungen einer Partei irgendwie vertreten fühlen. Und ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut doch gerne hier bei diesem Video vorbei. Da geht es um die Klimakonferenz, die zurzeit in Glasgow stattfindet. Oder klickt auf das andere Video hier. Da geht es um das Buch Perfect Storm von der Greinhardt. Aber vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.